Gestern ist das iPad 6 Mini von Apple erschienen und tatsächlich hier ist es auch schon und ähm, ich habe es gerade als ich aus dem Urlaub gekommen bin äh, aus meinem Postfach geholt und äh, dabei ist mir was aufgefallen. Ihr kennt ja Apple und ihr kennt ja eventuell was die für einen Aufwand machen um ihre Produkte, Okay, man kann darüber streiten wie gut die sind, äh, ob die im Augenblick schlechter werden als je zuvor. Alles gut, kann man machen. Aber trotzdem sind die ziemliche Meister darin im Marketing, im Produktmarketing, Produktverpackung äh, gestalten. Wie lässt man ein Produkt wertig erscheinen oder noch wertiger als es das ist? Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht an den Werbespot für ein iPhone, ich glaube XE oder so. Ähm, das bestand daraus, dass ein Mann nach Hause kam die Post entgegengenommen hat, da war sein neues iPhone drin und äh, er hat sich vor den Tisch gekniet und war ganz aufgeregt, hat es aus dem Karton rausgenommen und hat dann, Fokus, die glänzende Hochglanzplastikfolie vom Display abgezogen mit so einem Geräusch. Bumm. Und das war sozusagen der Werbespot, offiziell von Apple, ähm, nach dem Motto, äh, es ist so ein tolles Gefühl, so ein tolles Geräusch, wenn diese Folie abgeht. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, du designst deine Produkte dermaßen auf einem Niveau, dass sogar das Abziehen der Schutzfolie auf, der, auf dem Display designt ist, dass es bestimmt klingt, dass es sogar in der Werbung ist. Und dann gibt es plötzlich so Bestrebungen, äh, aller Kunststoff auf dieser Welt ist schlecht. Wir müssen Strohhelme einsparen, auch auf unseren Kreuzfahrtreisen. Ähm, darüber kann man diskutieren. Ich bin Chemiker, deswegen ist es halt so eine Sache, ähm, was für einen Kunststoff man verwendet etc. Aber... Du hast zwei Möglichkeiten. Du erklärst es deinen Kunden. Wir verwenden Kunststoff, der gut ist. Der sieht zwar aus wie der andere, aber unser ist gut und so. Oder du machst es einfach ganz, ganz klar. Wir tun was. Wir hören euch. Uns ist die Welt wichtig. Wir verwenden keinen bösen Kunststoff. Und was macht Apple beim neuen iPad, iPad Mini 6? Ich mache mal auf. Na, was haben die gemacht? Na, genau. Da ist nämlich das iPad drin. Und die haben das in so eine Art Butterbrotspapier eingepackt. Deutlich sichtbar, auf gar keinen Fall böser Kunststoff. Aber dieses Sounderlebnis, haben sie das hingekriegt? Na, entscheide selbst. Und glaubst du, dass dieses Sounderlebnis einfach so passiert? Oder ob die sich darüber eine ganze Menge Gedanken gemacht haben? Ich freue mich auf alle Welle riesig äh, auf dein Feedback ähm, und lass uns mal diskutieren. Bis denn dein Oliver.